Dann darf ich vorstellen, das Projekt heißt Dbib, hier sind Leonie und Elia. Das ist Dbib. Das ist ein digitaler Bibliothekar. Das ist der Name von dem. Und ähm, äh, der kann halt verschiedene Sachen machen. Hier äh, unser Markt wird, vielleicht, man, das vor. Okay, also, wir haben hier einen Knopf. Okay, er hat gerade beschlossen. Ah, ich weiß nicht, ich. <lacht> Okay, er hat gerade beschlossen, dass er gerade keine Lust hat. Was kann ich tun? Okay. Hello, I am a robot. Driving. <lacht> this is the color yellow. I have a button in this color too.